Liebe Luzernerinnen und Luzerner, der Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine hat die vergangene Frühlingssession überschattet. Eine solche Aggression in Europa übersteigt alles, was wir uns bislang haben vorstellen Und Ich bin tief betroffen von der humanitären Katastrophe und ich bin sicher, euch geht es genau gleich. In meiner Zeit als Präsident der außenpolitischen Kommission vom Ständerat konnte ich mich davon überzeugen, wie gut der Ruf von unserem Land auf der ganze Welt sein kann. Noch Nach mehr als drei Wochen Krieg sollte jetzt die Schweiz darum alles versuchen, damit wir wenigstens eine Waffenruhe mitbeeinflussen können und dass zwischen der Ukraine und Russland wieder eine gewisse Normalität zurückkehren. Zudem finde ich es richtig, dass die Schweiz an der Kandidatur für einen zweijährigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat festhalten. Es ist nämlich kein Widerspruch zu unserer Neutralität. Wer im Krieg einfach den Weg schaut, der akzeptiert nämlich auch die Kraft des Stärkeren. In der Schweiz spüren wir die indirekten Folgen des Krieg durch die steigenden Preise. Und ich hoffe, dass wir jetzt die richtigen Lehren aus dieser Krise ziehen. Und die Lehren sind für mich eindeutig. Wir müssen den Umstieg auf die erneuerbaren Energien forcieren und unsere Abhängigkeit von den fossilen Brennstoff senken. Das schaffen wir aber nicht, indem wir einfach im Staat rufen. Wir müssen jetzt die Investitionen in die neuen Technologien tätigen. Besonders wichtig ist für unser Land, dass vor allem in den nebligen und kalten Wintermonaten zwischen November und März genügend Energie zur Verfügung steht. In einer Motion habe ich mich erfolgreich dafür stark gemacht, dass der ökologische Mehrwert des Strom aus den erneuerbaren Energien im Winter künftig erfasst wird. Ebenso erfolgreich engagiert habe ich mich auch für eine Motion, die der Bundesrat beauftragt einen Investitionsplan vorzulegen, um die Versorgung von seinem Immobilienbestand mit erneuerbarer elektrischer Energie sicherzustellen. Als Mitglied der ständerötlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie befasse ich mich seit Längerem sehr intensiv mit der sicheren Stromproduktion der Schweiz. Wir müssen unseren Fokus erweitern um den drohenden Stromlücken im Winter zu begegnen. Der Ausbau mit Kraftwerken im Inland soll jetzt erfolgen, die vor allem im Winter produzieren und klimaneutral sind, sowie mit Anlagen, die klimaneutraler Wasserstoff und synthetische Gas herstellen. Wir müssen jetzt zügig vorwärts machen. Einige mehr haben wir uns im Parlament mit den steigenden Kosten im Gesundheitswesen beschäftigt. Kolleginnen und Kollegen vom Nationalrat haben einem Kostenmonitoring mit Korrekturmöglichkeiten zugestimmt. Ich werde mich im Ständerat dafür engagieren, dass wir nicht immer nur Nein sagen, sondern auch noch pragmatische Lösungen suchen. Trotz der weltweit schwierigen Situation habe ich während der Session bewusst auch an den Fußballspielen des FC Nationalrats teilgenommen. Es ist wichtig, dass wir bei all dieser Anteilnahme mit den Kriegsopfern auch weiterhin den Blick nach vorne richten und uns auch ab und zu eine Auszeit gönnen. Ich hoffe, dass das auch in euch gelingt, trotz der anhaltend verstörenden Bilder aus der Ukraine. Ich bedanke mich ganz herzlich für euches Interesse und wünsche euch viel Vergnügen mit meinem Newsletter.